Also ich gucke jetzt nicht, äh, Evanio hat eine Überraschung für mich. Ich dachte erst irgendwie, er gibt mir was, aber ich darf jetzt nicht hingucken, weil ich muss immer weggehen. Hallo ihr Lieben, und schönes zum neuen Video live aus Hamburg in Lurup. Wir testen heute Marcel's Lieblingsdöner. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der Überzeugteste von seinen ähm, Essenskenntnis bzw. von seinem Geschmack. Da ist manchmal so ein Bock schon dabei gewesen in unserer Vergangenheit. Aber naja, wir gucken, ob das stimmt. Nevano kommt auch dazu. Kommentare aus dem letzten Video. Zeige hier einmal an. Haut mir die Kommentare rein. Und Belohnung auch, auch ausgesetzt. Hier oben der aktuelle Stand für den besten Döner Deutschlands. Der meinen bisherigen Top. Da kriegt ihr einmal zum Gutschein am Start. Also haut die Kommentare voll. Wir treffen jetzt Ivanio. Let's go. Ich bin nervös. <lacht> wir haben Ivanio am Start. Moin. Ich finde, so mir ist eben aufgefallen, wir sind das absolute Tulli-Tour. Ich muss ich, muss ich ein sein. Ja. Ich habe schon gesagt, ihr müsst hier wie bei, bei Karate-Kid dieses Zeichen hier oben drauf haben. Aber ich wollte auch machen. <lacht> ja, Also, Emanuel, wir werden äh, erstmal schön, dass du am Start bist. Ja, freue mich, dass ich da sein darf. Immer, die immer. Wir werden jetzt von Marcel den Lieblingsdöner testen. Und wir haben schon vorher so spekuliert, Marcells Geschmack ist so, ich kenne ihn ja auch, nicht unbedingt der Beste so. Würde ich jetzt mal einfach sagen. Dich immer. Und wir werden jetzt seinen Lieblingsdöner testen. Soul Kebab, wo er hin muss, wenn er hier unterwegs ist, Er sagt, safe für jeden Pflicht, wenn wir vorbeifahren. Wir werden das abchecken. Warst du deine Erwartung? Boah, ich war schon. Soul Cap ist ja eine Kette. Also in Hamburg so gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, es ist überall, gibt oder nur in Hamburg, ne? Warst du selber schon mal Soulcape? Ich war schon, aber da habe ich nur Döner Teller gegessen und es gibt unterschiedliche. Also ich kenne einen, der ist richtig geil. Ja. Zuckerhaft, ne? Ja. Hier sind wir ja gerade in Luhub, ne? Mhm. Das, da war ich noch nie. Das schmeckt hier anders. Also der war ich immer sage ich mal gut. Wir schauen, also ich hab so muss ich sagen, woanders schon mal gegessen, da sage ich jetzt nicht zu, weil jeder wie Ivanu sagt, jeder macht das Franchise beim einen schmeckt so beim anderen schmeckt so und dann gucken wir jetzt mal, was sie was sie machen, ne? Ja klar. Ich machen bin dann. sehr gespannt, Alter. Ich Vielleicht ist auch hier geiler. Also ich guck jetzt nicht, Ivanu äh, hat eine Überraschung für mich. Ich dachte, er irgendwie, er gibt mir was, aber ich darf jetzt nicht hingucken, weil ich muss immer weggehen. Vermute er verkleidet sich jetzt, kommt jetzt als Pikachu oder so verkleidet irgendwas. Also ihr werdet gleich sehen, irgendwas kommt jetzt. Ich habe auch für das Video das perfekte Outfit. Wenn <lacht> <lacht> <lacht> ja, Monte stolz ist, dass hier sein ja. genau vertrete, genauso. Du siehst trotzdem aus wie. Der soll von, den, von den Klamotten, die finde ich geil von Marcel, aber mhm. du siehst gerade aus wie der letzte Dulli. <lacht> Ja, ja, ja, also. Sagt er, dann zieh ich das auch an, Mann. Ja, das ist okay, wir gehen so, get on my ass. Mach get, get on my ass. Two boys, one cup kommt jetzt. Ach, Achmed, Achmed ist mit am Start. Die Aufregung steigt, ne, Vanjo? Also, es sieht vielversprechend aus. Guck mal. So, wir sind jetzt hier am Chillen, Evani und ich. Wir kriegen jetzt, wie nehmen wir Döner überhaupt? Ohne Tomaten, okay? Du auch? Ja, ich, ich, ich, ich esse manchmal mit, manchmal ohne, ich kann ohne genau du werden. ist so ich muss fällt mir. Aha. Sonst ja alles hoch. Ich bin gerne gemischt. Gemisch. Also ich, ich nehme auch gerne alles einfach mal drauf, außer Dental halt Tomaten. So und guck, wie präsentieren die den. Ne? Mal jetzt keine riesen Extra-Wünsche oder so. Die, wir, jetzt kriegen wir Döner und ja, dann heiß. wird geschwemmt. Ich Ich habe ja. hab nur heute Morgen Müsli gegessen. Ich hätte nichts gegessen. Meine erste Mahlzeit, gleich Döner. Ja. Kein, kein Ferdifuchs? Nein, Alter, nein. <lacht> <lacht> nicht in diesem Leben nochmal. Ferdifuchs. Okay, let's go. wie die Lamadzune machen. Du also machst das als äh, würde es um dein Leben gehen, ich ist ja. Als äh, das dein geheimer Schatz, den du bewachen musst. Ja, so wird Lamadune gemacht, Leute. Sieht aus wie Bolognese-Soße bisschen. Ich als Deutscher, weißt du? Ähnlich. Ähnlich, ne? Ja. Ist das Mamas Geheimrezept? Ja. Und Mama muss gelernt. Geil. Zwei Minuten dauert das sogar. Auch mal interessant, einfach zu sehen. Lammertun. Kommt auf den Teller, aber man weiß nicht, wie gemacht wird. Kannst du sagen, was ist in der Soße drin hier? Warte mal. Ja. Paprika. Ja. Und Zwiebeln Und Hackfleisch. Ich ein bisschen Salz. Ja. Pfeffer. Denkst du, ich krieg das hin, sei ehrlich? Davor muss ich sagen, ich bin der Meister aller Klassen. Ich schaff das. Ja. Okay, ich versuch. Ich danke dir, Bruder. Sehr <lacht> schön. Danke. Ciao. Also im Laden spielt zu heftig Musik. Wir sind jetzt extra rausgegangen, ne? Mit zwei Tellern? Ja, mit zwei Tellern. Und jetzt ganz kurz Grundbewertung. Erster Eindruck, auch immer ganz wichtig. Gut gemacht. Haben knuspriges Fleisch, ne? Irgendwie gut hergerichtet eigentlich. Völlig sieht auch schön grillig aus. Also das Fleisch ist wirklich gut gegrillt aus, sag ich mal. Ja. Und die Soßen, geil. Also ich finde es einfach eine Verteilung auch her ja, und so. Ohne Tomaten. Sehr wichtig. Iranio. Ja, es sieht, sieht lecker aus, ne? Ich hab Bock. Wenn es jetzt so schmeckt. Aber ah, wir müssen jetzt auf richtig Penner-Style, irgendwo in der Gosse, <lacht> müssen, wir, müssen wir jetzt unseren Dünner essen, aber egal. Also, da sehe ich uns, Ivanio. Da werden wir jetzt drehen. Ja, kein Gottes. Guckt euch den Platz hier an, ja. So, wir wurden jetzt wieder verbannt, die Asozialen. Das ist, weil Ivanio aussieht wie ein asozialer Penner. Und deshalb. Ich weiß schon, zu Er wollte gerade seine Waschmaschine abstellen. Ich sage, nein. Ich habe hier noch ein paar Jungs. die wart schon mal bei Soul Kip-Up, wart ihr ja. schon mal essen, ne? Auf jeden Fall. Ja, im Barmbeck. Und so allgemein eure Note zum Soul ja, Kip-Up. Immer gut. Immer kann man sich so schmecken lassen, ja. auf jeden Fall. Ja? Jetzt so rein, ich fühle euch nicht auf den Schlips getreten. Aber ich würde sagen, ihr seid beide high für drei. Hier sieht's aus, ich schwör's euch. Ja, ab 17 Uhr. Ja. Das ist wahrscheinlich genauso wie bei dir. Alle sagen, du bist bereit. Alle sagen, ich bin bereit, bin ich aber nicht. Wie sagt man, kein Bier vor 4? Ja, wir gehen einfach nicht vor 17 Uhr fliegen. <lacht> ja, so muss das. Haut rein, Jungs, ne? Bis mal. Ciao, ciao, bis also, dann. Halt. Emanuel sagt eben, und ich stimme ihm dazu, also mein, meine Einschätzung. Er sagt, man sieht einen Döner, man weiß, wie er schmecken wird. Und ich vermute das Gleiche. Also siehst du, ich will noch nichts sagen, aber ich denke mir so, okay, so und so wird der schmecken. Man schon so viel Döner gefressen. Hat. Oh, hallo. Also, fangen wir mal an. Oh, der ist aber dick gefüllt, die haben nicht gegeizt, ne? Nee. Mhm. Oh, ich glaube, das Wurst ist da? Cool, ja. Das Brot ist knusprig. Kann mhm. man auf Anhieb kann man nichts meckern. kross, Brot knusprig. Mhm. Versente scharfe Soße, ne? Mhm. Du hast zwar recht, das Brot ist knusprig, ne? Aber okay, aber Digga, du hast auch schon selbst Mal das Brot gegessen, ne? Das ist so krass bei Döner-Männern, bei diesem Döner in Berlin. Du weißt ich meine... Mm, ah, Pajari? Ähm, äh, Pajari? Nee. Irgendwie so Pai. Ja, Pampilla? Genau, ja. Genau. Pampilla. Und das Brot bei dir, Digga, wie krass. Das war das dieses mhm. fluffige, leckere, selbstgemachte geile Brot. Oh, das war so herrlich, ne? Das ist einfach. Das kann ich jetzt nicht erwarten. Man muss es einfach in dem ersten Moment sagen. Mhm. es Ist Standard. Das heißt ja nicht, dass er nicht schmeckt. Dazu gleich natürlich weiter. Das schmeckt mir aber, das Fleisch richtig kross ist. Es ist wirklich so mhm. krossig, lecker. Das haben die echt geil gemacht. Das kann mir möglich. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Soße ist halt nicht Standard. Ne? Ich habe irgendwie, mhm. ich mag jetzt ja so Knoblauch. Das gehe ich Berlin. Ich glaube in Hamburg gibt es ja da keine. Ich glaube in Hamburg gibt's keine so Knoblauchsoße. Die, mhm. die Soße ist Knoblauchsoße. In Berlin ist das Standard. In Berlin ist das schon geil mit den Soßen, aber weil ich bin so ein Soßenschwanz, Schwanz. <lacht> ich liebe halt Soßen so. Die ist halt ein bisschen Standard. Und die das schon recht. Die ist ganz geil. Egal wie gut das Fleisch ist, selbst wenn du weißt, es ist Kobe-Beef da drauf oder so, wird mhm. es trotzdem mit Soße, ne? Hey, ich hab doch in der Schweiz eine Kobe gegessen zum Essen. Ja, ich gesehen das Video, ich wusste nicht mal so. Ja, der war mit Kobe-Fleisch da, oder da war asozial krass, ne? Weil das mhm. Fleisch ist wirklich in deinem Mund zerlaufen. Mhm. Aber da war auch mit Soße, die Soße war noch himmlisch, der hat perfekt dazu gepasst, Alter. Ich versuche mal meine Gedanken zu sammeln, vor allem die Bewertung hier. Ihr seht immer nur diese Bewertung, die ganz kurz kommt, oft denke ich, eine Viertelstunde. Teilweise schiebe ich diesen Prozess raus, weil ich weiß, ich komme gerade nicht auf ein, ein vernünftiges Ergebnis und gebe drei Stunden später ich erst auf <lacht> um das Ergebnis zu haben, weil das ist bei mir Kopfkino. komplett. Du musst auch fair bewerten, du darfst nur mein -Becken. du musst aber auch fair und ehrlich sein. Das ist das Ding. Mhm. Holle, bevor dein Urteil ist. sag ich was dazu. Ja, also ich finde der Döner ist, ich sag mal so, ist, richtig, ist guter Standard. Hört sich mhm. ja gemein an so, ne? Mhm. Aber ey, Fleisch ist geil, Brot ist geil, du wirst zufriedengestellt, du gehst rein und denkst dir, Geil, du gehst nicht enttäuscht raus, so. du wirst zufriedengestellt. Aber Digga, du gehst jetzt nicht rein und denkst, oh, ich werde den besten Döner meines Lebens essen, so ist es nicht. Aber du gehst rein, du wirst geil zufriedengestellt, auch richtig dick. Ich habe sie auch ein bisschen dick gemacht, weil, weil du ja gesagt hast, YouTube da mhm. so. Ne? Ja, 1 bis 10. Ich würde sagen, solide ist ja so eine 7. 7 von 10. Kann man gut essen? Ich habe jetzt nicht und ich denke, ihr könnt mich so einschätzen. Ich wollte jetzt erst auch ins Handy eintippen, so damit man sieht, ich nehme nichts anderes. Aber meine Bewertung so, ihr kennt, weil du kennst ja auch meine Videos. Ja, wo ich reinkomme, dann sage ich, scheiße, zieht euch die Soße rein. Das ist wie bei ihr, äh, keine Ahnung, drei Sterne-Restaurant hier und da. Ich kann euch jetzt kein Special irgendwie sagen, wo ich sage, Bam, das Brot, zack, und das Fleisch, und bam, und dann habt ihr das, das ist es nicht, mhm. es ist, ihr geht zum Döner und wollt einen leckeren Döner und ihr kriegt ihn. Es ist ich ein leckerer Döner. Es mhm. ist auf jeden Fall ein leckerer, es ist aus dem Standard quasi fast das Maximale rausgeholt, aber es ist jetzt nicht, dass eine Soße auf den Teller kommt, die dich vom Sock haut, es ist nicht, dass der Brot dich... Bro, es ist einfach aus den Standardmaterialien, die man erwartet, wenn man Döner kriegt. Ist es ist wirklich top gemacht. Und ich gebe auch tatsächlich, schwöre beim Leben von meinem Sohn und ich schwöre, ich würde niemals daraus schwören, ich habe 7 von 10 auch. Echt? Okay. Ja, Hagelau, ich schwöre beim Leben e von meinem Sohn. Wallabiler. Sag, Sag okay. Okay. Ich glaub, du auch Wallabiler. Am Montag habe ich ein bisschen übertrieben, Leicht, Leicht übertrieben. Marcel hat übertrieben, aber das stimmt schon. Marcel kennt nicht so viele gute Lokale, weil er immer sein Leben lang bei den gleichen. Läden essen geht und deshalb ist das, ist ein leckerer Döner, da gehst du hin und du hast ein gutes Essen und gehst raus, bist zufrieden. Sagen wir angenommen, weil du hier bist ja auch Döner-Experte und in der Madeira hast du jetzt auch nicht viel Döner gegessen. Wenn du jetzt entscheiden müsstest, nie wieder Döner oder nie wieder Thai-Massage mit Happy End? Was oh nie wieder Thai-Massage mit Happy End, schon hart, ne? <lacht> ich hoffe ich noch nie einen hatte, aber <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Was haben wir denn eben geredet? <lacht> <lacht> nein, nein, Nein, nein, nein. Natürlich will ich nie wieder Döner nehmen. Ja? Ja, nein, nie wieder Thai-Massage, komm okay. ich am Arsch Alter, der ja, okay. Döner ist wichtiger am Leben. Auf Madeira es ja auch Döner alter der ist aber grausam ja. Ja, Eher so schlecht, Alter. Das ist ein Segen dagegen. Also sagen wir mal so, Leute, ich glaube, wir haben alles zum Döner gesagt. Ich würde sagen, mit Evanyo safe mehr Videos kommen. Also haut's in die Kommentare, wenn ihr mehr wollt. Na, dann machen wir mal wieder, ne? Oh, Und bei dir kommt auch ein Video. Bei Evanyo ja. kommt auch ein Video mit uns. mach eine Dönertour. ich brauch noch fünf Döner, ja. also let's go. <lacht> ja, wer, wer, ja, wissen wir noch. Nein, drei noch. Also, wenn dieses Video schon draußen wird, das drehen, verlinke ich es am Ende des Videos. Sonst kommt dieses zuerst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gerne Daumen oben lassen, Kommentar auch gerne bei Evanyo ein Abo da lassen. Und äh, ja, danke dir, Ivanio. Oh. <lacht> so, bis zum nächsten Mal.